Hallo Freunde, heute wieder eine neue Episode von Big Reacts Powered by Omen. Heute ist mein schöner Gast Nico, Obnox, besser bekannt als Opnox. Ja, wir sind heute äh, mit dem Spiel gegen Team Kesso dran. Also, wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird, wir hatten schon mal gegen sie gewonnen. Aber, ähm, ja, wie ihr wisst, äh, bin ich ein großer Fan von Atmic mit 1. Ähm, deswegen gucken wir uns das Game an. Ich persönlich war aber sehr guter Dinge, weil äh, ich dachte mir noch, dass wir. In einem guten Groove waren, ja. weil wir die letzte Map so gut gewonnen ja. hatten mit Clutches und so weiter. Und deswegen steigen wir mal ein. Erste Map war Bind. Und zwei gegen drei. Ja. Der nächste Kill entscheidet. Der spielt das gut, aber. Der spielt ja, ja auf Timing. Ich ja, gebe ihm ja, einen ja. Burst minus 80, leider nur. Ich habe den noch geburstet. Der ist 37 HP. Oh, ja, aber ey, fliegt sehr gut. Das aber wie so schnell close. das in dem Spiel geht, ja, ja, ja, wie schnell das ja, in dem ja, Spiel ja, geht, ja. dass man es rot. Oh, guck mal, der hat einen Knife ready. Hm. Ah, für Hooker, genau. Deswegen du. Ja, da kannst du, da machst du nichts, Alter. Ne. Boah, das ist eine schwierige Situation ja. für Alex. Eins, oh! Boah, aber es da. Boah, dass Alex aber den ersten dort macht, ist... Ja, das ist gut. Die hätten den dort naden müssen, Boah, aber... Okay. Genau, das war so der erste Hold, so hat das Spiel angefangen. Ich erinnere mich noch jetzt. Okay, ein bist du Ja, genau. Wir, ich ich mache den Atmik ein bisschen. <lacht> so, wer den letzten? Wir haben schon einen guten Flank bei Aslan, hat ein bisschen Timing. Ja. Und das so. ist immer wichtig, mal die erste so, weil guck mal wie gut die Eko, da sieht man jetzt eigentlich, das ist eine Key-Sache. ja jetzt Die Eko e hat absolut gesessen. Ja, ja, ja. Absolut gesessen. Ja. Wir haben kein Geld. Und auf einmal sind wir jetzt im, im Spiel drin. Uh, jetzt kommt die Wall und die Ulti, boah, die Ulti ist so stark, ja. Alter. Die ist wirklich sehr gut, Mann. Alex macht den ersten Kill. Jetzt so... Du hättest verschieben müssen, weil ich bin noch da. Hm. Was passiert jetzt hier? Ich glaube, wir haben jetzt nur noch Dings, Ex exit Tracks gemacht, ne? Nein, nein, wir, wir müssen eigentlich die Runde gewinnen. Ja, also wir haben auf jeden Fall Zwei. Vorteil. Weil der wirft die mollo wir wussten, dass der kurz ist und der kassiert. Hast <lacht> also du vergessen, dass ich cheate? Das hast du vergessen und da wow. bist du da. Let's go. Und wie ist der Retake? Das haben wir auch im Training ein bisschen trainiert, dass wir diesen Retake mal ganz locker angehen. Auch mal, ja, ja, ja. Auch mal im Training haben wir gesagt, ey, wir verlieren dann auch mal Runden, dass wir zu wenig Zeiten, aber wir müssen das reinbekommen, dass wir so ein bisschen uns nicht stressen. Ja, ganz auf easy. Genau, genau. das haben wir trainiert ja, dann. Ja, ja. Und das wurde dann immer besser, immer, immer besser. besser. Klar verliert man dann mal im Practice ein, zwei Runden wo, äh, Ach, jetzt hat die Zeit nicht mehr gereicht, ja, ja. aber so lernt man das. So auch. lernt man das, ja. Aber ich glaube, wenn ich Aslan bin, dann campe ich die ganze Zeit hier links, oder? Hier. Ich warte eventuell noch auf den zweiten ne? Ja. ja, und ich ziehe die ganze Zeit hier hin. Aber den hat er oh, noch oh, okay, okay, okay. Das ist okay, ja so okay. unverdient, geil. <lacht> Ach, jetzt, oh Mann. Ey, ich bin so dumm gestorben, ich habe mich so aufgedeckt in dieser Szene. Spektre. Schon zweimal in den ersten Runden, Alter. Aber wir hatten die, ah stimmt, das war diese, wo wir die Bombe hatten, scheiße. Und ich sag so, Alex. Ja, ich hab gedacht, die kommen noch von CT jetzt. Ich sag so, Alex, steh so, dass du nicht gebankt wirst. Und er steht im offensichtlichsten Engel, den man stehen ah, kann. shit. Ich sag, steh in dem Aber er hat nicht. Shotgun. Ja, aber ist doch egal, das ist doch der offensichtlichste okay, Engel. Okay, stimmt, das stimmt. Und Nico hat noch eine molotov freunde Fuck, die kommt viel zu spät, Mann. Und alle, Aslan zieht da rum. Warum ah, zieht Aslan rum? Nein. Oh mein Gott, was machen wir jetzt? 24 HP. warte, die, das ist die erste Klatschrunde, die, die wir holen. Ich glaube, das ist eine wichtige Runde, du machst den Kill. Es ist Two on Three. Äh, und jetzt 2 on 2. Mhm. Aber einer ist ein bisschen low, der war angesagt. Jetzt muss ich mich oh. gut bewegen, genau. Der hatte noch Ulti, Schönergie, die habe ich gell? abgewartet. Jetzt höre ich den. Und jetzt bam. den. Und dann, BAM! Ja, das ist nice. Aber guck mal, die Ressen, 3 on 3. Sehr schwierige Szene eigentlich ja. für uns. Ja. Weil die haben noch. Was passiert jetzt hier? Der eine wird revealed, gelegt. Ich weiß nicht, warum der mich vergessen oh. hat. Zwei gegen zwei. Oh, eins gegen zwei. Boah. Boah, ich bewege mich sehr gut. Du hast das geklatscht. Bam, Boah, oh, nee. oh, das ist clean. Das ist das Klima. Boah, das war sehr das wichtig, sehr Alter. Clean. Wir haben schon zwei wichtige Platte jetzt geholt. War wieder Tun Tu nur. turn Tu. Bam. Boah, das habt ihr perfekt ausgespielt. Mhm. Patz <lacht> Schock. <Boah. That. lacht> Aber ich würde ein geiles Move mit <lacht> ja, mit ja. Hinweg. Atmik mit 1. Da kommt Gorbella, zack. <lacht> der, der eine jiggelt, der andere kommt vorbeigesprungen mit Shock Dart. Wie weiter? Ich denke aber, das ist missplay vom äh, äh, Bishop hier. Ähm, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder komme ich mit Bishop, ich da rein noch und dann haben wir safe. Und dann. Aber er, noch, hätte, er hätte Slow direkt. müssen, Mann. Slow ja, weggehen. Hat er er ja noch einen Slow? Ja, er hatte Ach, noch einen Slow. Scheiße, nein. Schäfer, der hätte jetzt schon durchgezogen. Ja. Ich hätte Probleme, ne? Kann ich mal Hälfte machen. Boah, wie schnell das runtergeht. Und dann GG. Der wusste genau, was abgeht. <lacht> Der hat keinen Bock mehr. Und so haben ja. wir dann. Die läuft ja noch am Ende sogar rein. Ja, Und ja, auf tilt -Basis. Basis. Auf tilt -Basis läuft er rein. Geil. Aber viele Lucky-Runden, würde ich sagen, auch. Ja, safe. In, in, in Valo musst du klatschen können. Ja. In Valo musst du klatschen können. Und so gewinnst du Games. Boah, das ist eine gute Runde von mir. Mal guck, Ich bin da so rausgegangen. Da, wo ich hier reingeflasht habe, wo Gleich, ich hier geflasht ja. habe. Ja. Aber ich hatte Angst, weil du wirst sehen, der könnte sich vor der wegdrehen. Siehst du, das ist wirklich ja, schlecht. Ja, ja, ja, lieber, nicht so. Aber wenn du sie an die Ecke da wirfst, dann ja. spiele ich mit der. Hier, hier in die Ecke? Hier in die Ecke, ja, ja, da ja. explodieren lassen. Ich weiß, er kann sich dann davon wegdrehen, aber ich spiele mit der dann. Und er wird von der fast nicht blind, weil er zu nah sein kann. Mhm. Aber egal, ich bin hier ein bis bisschen tilt, gib ihm dafür Gesicht. Den gibt es auch Gesicht, Den gebe ich auch Gesicht warclips zu dem hab, auch Gesicht. Ich habe zwei Bullets, ah. aber aber er wurde von Bishop gerefragt, das war gut und jetzt ist eine das ist eine Key Tuntu. Wenn wir dieses Tuntu gewinnen, gewinnen wir Game. Na, ja, das war gechoked, Mann. Shit. Nein. Shit. Und dann habe ich angesagt, ey, weil ihr spät reagiert habt, kann noch einer B hinten drin sein. Ja. Den haben wir akzeptiert, haben die Wall dort eingesetzt, die können nicht mehr rotieren. Und wir wissen, obwohl wir dachten, dass der B-Spot frei ist, dass immer noch einer hinten drin sein kann. Aber das der Typ ist nicht umdreht, ne? Der Typ hat gar keinen Sound, also, ist okay. Bro. Der hat keinen Sound, Mann. Was will <lacht> er machen, Alter? Er hat einfach so Musik gehört. Er, Und so, er denkt den so Echo. Er braucht so Hardrock. Headshots drücken. Boah, ich hätte ihn gerade gekillt. Hm. Ich weiß nicht mal, ob ich noch einen getaggt habe. Da sind noch zwei Side, okay? aber wir wussten das eigentlich, weil die Sage hat gewollt, weißt du? Ja. Aber die Sage macht gutes Gesicht, Alter. Ja. Weil das hat er noch zwei holt. Boah, der wollte noch resten gerade. An ja. die Runde holst du. Ich Dachte Market. Der hat noch gecallt? Von hinten oder so? Ne. Ne, wir wussten nicht ganz genau, wo, wo der war, aber irgendwie Market und dann war die Call irgendwie äh, vielleicht doch nicht oder so. Ja. Okay, jetzt brauchen wir endlich mal eine Pistol, damit wir nicht das Comeback des yeah. Jahres machen müssen. Schockdart und too slow. Ja. wir mal, die gehen aber schnell kurz. Boah, nein, ich gebe gute Gesichter, wir ja, gewinnen das die. habt ihr die perfekt gehandelt auf A. Perfekt. Patz. Patz. So Scheiß drauf, wenn ich tot bin, gebe ich noch einen Reveal, damit ja, die ja, ja, ja. nicht rauslaufen können. Und der kassiert jetzt ein fettes Gesicht von dem im Laufen. Boah, die kriegen gute Gesichter jetzt. Wir haben hier ein bisschen dann mit Eiern gespielt. Ja, das, das ist ein gutes Aiming jetzt hier. Bam, bam, bam. Relativ oh. cool geschossen. Oh. Schön drauf, oh. drauf, Match. Ich hatte nicht mal so oh, Schuss. Frenzy, oh. Hatte nicht da, so viel da war Confidence hoch 1000. Okay, Hassan fängt direkt A an. Das ist gut. Aber die haben Knife. Das ist ja, okay, das ist... Aber oh, der geht trotzdem rum. Der geht trotzdem rum. Boah, oh, über den Kopf minimal. Wo ist der 130, Alter? Ja, ja, der piekt nochmal rein. Der holt noch einen. Der Was? Hat, der hat dann noch reingekehrt. Er noch Das sind die 10. Guck Jetzt gucken wir, Ult, Batz, 2 minus 80. Und jetzt Alex hittet wieder diese Ja, das ist immer perfektes Timing von ihm, ne? Boah, das Alter, ist so gut. Explorer, aber du hast schwierige Szenen jetzt, ne? Ja, ja. Guck mal, die ja. haben da so drei Smokes alleine gemacht. wie ist der denn revealed? Er ist nicht revealed. Natürlich. Guck dir einer. Null? Das ist wahrscheinlich... Äh, Super revealed. Ja. Boah, von überall, Alter. Der Global hat man, Presence. Die haben einfach so zwei Jet Smokes gemacht und drei Brim, äh, Brim Smokes. Boah, so, wir gewinnen die Runde? Ja. 5 on 3? Ja. Kurze Smokes gemacht haben. Wer rastet jetzt aus? Oh, Bishop. Bam. Bishop muss aus? Oh, der war revealed. Der war revealed. Genau. Und 3 gegen 3. Und wir haben Revive. Boah, wie knapp. Boah, ich hab da alle Flaschen sofort reingeballert, ne? Erste. Zweite. Nein. Ja. Ah, das tut weh, ne? Aber dann Bishop mit dem Klatsch. 4K. Wow, Was passiert da? Der geht irgendwie in sein Ulti rein. Oder irgendwas. Ach nein, wir der will weifen. ihn holen! Yeah. Deswegen hat er die Waffe und oh, dann.. Keine Ahnung, was da passiert, aber irgendwie lacken wir. Ach du Scheiße. Boah, dieses. Ach, ich erinnere mich. War einfach nicht gecheckt, dass City gewollt ist. Ja, so City ist gewollt, okay, macht's auf. Okay, okay, wir beruhigen uns, wir beruhigen uns. Was machen wir? Weißt du, wie ich ihn töte? Ja. So, ich rede ihn. Okay, der war nicht so geplant, aber ich rede ihn hier. Gutes Gesicht. Oh. Und Schockdart. Bam! Bam, okay, das ist ja nächste Und dann. Boah, ich handle das sehr gut jetzt. Alex hat die Runde gewonnen hier. Dass er sich spielen lassen hat. Ohne Scheiß. Also, guck hier so, ich mach ja, den. Ja, das, das ist auch geisteskrank. Ist einfach raus. Den habe ich noch wow. low gemacht und danach spielen wir. jetzt. 13-11. Easy. Aber Easy. was für spannende Spiele. Ich will gar kein Big Fan sein, Alter, wenn ich mir so überlege. Also waren sehr krasse Comebacks. Ja, auf also jeden Fall. Also die Spiele machen auf jeden Fall Bock. Ich glaube, ja. da, äh, da stehen wir dem CS-Team im nichts nach, <lacht> dass wir da so viele äh, knappe Games mit Overtimes und so haben. Deswegen, vielen Dank für's Zuschauen und äh, wir sehen uns bei der nächsten Episode, Freunde. Ciao, ciao.